Baudenkmäler sind Teil unserer kollektiven Geschichte. Sie sagen etwas aus über unsere nähere oder weitere Vergangenheit und erklären uns damit auch einen Teil unserer Gegenwart und vielleicht sogar von der Zukunft. In ein Museum muss man hineingehen, ein Buch muss man lesen. Baudenkmäler im Gegensatz dazu sind Teil von unserem Alltagsleben. Vielleicht wohnt ihr sogar in einem Baudenkmal oder ihr arbeitet in einem. Spätestens wenn aber wieder in die Altstadt geht, weder geht einkaufen oder ins Restaurant, Bewegt ihr euch in einem Umfeld, das ausschließlich aus Baudenkmal besteht? Denkmalpflege hat den Auftrag, für eine positive Weiterentwicklung von diesen Baudenkmälern zu sorgen, damit sie auch noch für künftige Generationen zur Verfügung steht. Im Rahmen des Europäischen Tag des Denkmals zeigen wir euch von der Städtischen Denkmalpflege heute ein ganz besonderes Objekt, das Bonteri-Gut in Bern. Dazu begrüße ich Sandra Grossenbacher, sie ist Bauberaterin bei der Städtischen Denkmalpflege. Sie wird euch jetzt durch das Haus führen. Besten Dank, Daniel, das mache ich sehr gerne. In diesem Sinne, kommt mit, hereinspaziert! Das Bondelegut ist ca. 1560 gebaut worden und kann auf einen sehr lange Baum und Besitz und Geschichte 1742 hat der Herr der Johann Anton Herport die Liegenschaft erworben und maßgeblich erweitert. Ein Querbau, ein Vestibül und ein spätbarocks Stegenhaus ist dazu gekommen und hat dem Haus die heutige Form gegeben. Auch das Dachgeschoss, das wir da stehen, stammt aus dieser Zeit, aus dem 18. Jahrhundert. Und im Zuge des aktuellen Umbau konnte man die originale Ausstattung sorgfältig restaurieren. Der Stegenturm wo ich jetzt gerade bin, stand aus dem 16. Jahrhundert und war früher am Rand des Gebäudes. Mittlerweile ist ein völlig integriertes Erfolg von mehrmaligen Anbauten im Verlauf der letzten 400 Jahre. Das Haus wurde immer wieder angepasst worden nach den damaligen Bedürfnissen und Anforderungen Und Da stellt sich natürlich die Frage, was sind die heutigen Anforderungen und Bedürfnisse an so einer Liegenschaft? Kurt Glanzmann, was war eigentlich der Auslöser für den Umbau, für die Sanierung des Bundeligut? Ja, der Auslöser war, dass wir hier natürlich eine sehr alte Haustechnik hatten, eine marode Haustechnik, wenn man so sagen darf sagen. Dach und Gebäudehöhe waren in einem schlechten Zustand. Und auch diese Sachen haben uns natürlich dazu bewogen, eine gesamte Sanierung in zu nehmen. Es ist ein über 400-jähriges Haus, da steht man sicher vor Größere Herausforderung, so umzubauen. Was sind die speziellen Herausforderungen, die bei Bondeligut? Ja, bei diesem Gebäude hat man natürlich gewusst, dass das historische, ein sehr wichtige Part ist. Wir haben damit gerechnet, dass dann die Überraschungen werden zum Tage treten. malerei zum Beispiel denke da konstruktive technische Sachen, also die berühmten Überraschungen, Unvorhergesehenes. Und das war hier so, gesehen, dass wir die ganze Bandbreite getroffen haben. Für dich ist immer wieder ein Thema. Ist für dich da das Thema dein Bondel gut? Gewesen? Ja, das ist es. Wir haben glücklicherweise im obersten Geschoss, im Dachgeschoss, können zusätzliche Wohnflächen generieren. Wir haben den estrich neu zum Wohnraum genommen und schön das neu angepasst. Hier in diesem Geschoss können wir zusätzlich eine neue Kleinwohnung einbauen, eine attraktive Studiowohnung in Ausrichtung West und Süd. Wir also sehen auf das Bundeshaus, auf den Gurt, äh, auf das Marzini. Eine wunderbare Lage. Und da haben wir natürlich Freude, dass wir eine neue Wohnung einbauen konnten. Was ist das Fazit der Bauphase, von dieser Planungsphase? Das Fazit ist, dass wir auch hier alle Facetten, die volle Bandbreite angetroffen haben. Ein historisches Bauen. Erneuerung, neue Wohnraum, zusätzlichen Wohnraum, seit wohnen. Wir hätten ja alles erfolgreich aus unserer Sicht und um eine Uhr bringen. Sehr schön, vielen vielmals. Das wir gehen in den nächsten Raum, wo wir den Architekt treffen, der uns auch Auskunft gibt aus Ihrer Perspektive. Wir spazieren in den nächsten Raum, wo früher ein Salon war. was auch heute aber in einem relativ einfachen Kleid zeigt. Es ist ein einfach ausgestatteter Raum. Das war nicht immer so. Hier hat es Spuren gegeben von einem frühen barocken Täfer. Wir sehen hier ein Foto von der wunderbaren Malerei auf dem Täfer. Der Blumenstrauß in einem Körbchen. Manuel Vater, warum sehen Sie das hier nicht? Das hat verschiedene Gründe Einerseits haben wir das Gefühl gehabt, dass der Raum eigentlich eine sehr öppliche Ausstattung hat, mit diesen Kassettedeckungen, mit dem historischen Parkett, mit dem kakao Und da eigentlich für die heutigen Nutzer eigentlich, äh, einen schönen Raum so haben. Und dass die Fenster die Vergangenheit mit diesen Malereien, dass die heute vielleicht dort auch nicht angebracht sind und unter Umständen auch ein einen falschen Eindruck vermitteln. Ihr habt es erwähnt, jeder Umbau hinterlässt spuren. Welche Spuren hinterlässt ihr jetzt mit dem aktuellen Umbau? Wir haben zum Beispiel eine ein eine sehr sichtbare Spur. Wir haben dort einen Terrassenbau, das der heutigen Wohnbedürfnis entspricht. Wir Wir haben die Hängerrunde in der ehemaligen Westbuche wir haben eine hier, wo wir eine Studiowohnung hinein getan, wo uns Verdichtung hat. Und wir haben neue Bäder, neue Küche, die den heutigen Bedürfnissen entsprechend eingebaut und haben auch die ganze Haustechnik gemacht. Aber nachher haben wir auch ganz viele Massnahmen gemacht, die eigentlich kaum sichtbar sind in den Boden, wo wir drauf stehen, wo wir einen grossen Aufwand betrieben haben in Bezug auf die Stattung, auf Schallschutz, auf Brandschutz. Und danach, am Schluss, als oberste Schiff, ich wieder dieser historische Parkett eingebaut habe. Da sieht man nicht viel, aber da ist es nicht grossen Arbeiten Ja, Bei so einem Umbau steckt sehr viel Arbeit dahinter und mir gelegen hatte, ein paar von der Handwerker über die Schultern zu schauen. Der Marcel Imfeld verleiht der Berner Parkett. Die Herausforderung ist vor allem darin bestanden, die Tafeln super vorzubereiten, und das Holz genau zu schleifen. Das Besondere an Parkett ist das detailreiche Muster. So wechseln sich Platten ab, was die Materialität und das Muster angeht. Eine Tafel hat eine Füllung in Fichten und das Fries in Eichen mit Gärung. Die drauf Platte hat die entgegengesetzte Verteilung von der Holzarten und das Fries ohne Gärung. Ist der Parkett bodenisch verlegt, bildet die von der einzelnen Tafeln ein rundherlaufendes Band. Aufgrund der Brandschutz-, wärmedämm und Trittschallanforderungen ist der Bodenaufbau in vielen Räumen neu aufgebaut. Die bestehenden historischen Massivholzparketten sind ausgebaut worden, Tölzer Hölzer sind nummeriert worden und wieder eingebaut worden. Nur die historischen Parkette können die ehemalige Raumstimmung wiedergeben und weisen einen Alterswert auf. Ich bin jetzt ein Geschoss weiter oben in dem Labyrinth des Bondeliguts und treffen hier auf Matthias Kirchhofer, unseren Restaurator. Matthias, ich glaube, geht jetzt in den nächsten Raum und oh, da gibt es etwas sehr Spannendes zu Bitte schön. Matthias, wir befinden Sie im Herzstück des Bondeliguts. Was gibt es über diesen Raum zu sagen? Wir befinden uns im sogenannten Götterzimmer. Darum Raum hat den Name bekommen, weil hier, früher an den Wandflächen, ein äh, reich bemaltes Wandtäfer montiert war mit Darstellungen von griechischen Gottheiten. Die Ausstattung ist in den 1940er Jahren, als die Liegenschaft das letzte Mal äh, ist, äh, total saniert worden, ausgebaut worden. Und befindet sich momentan im Depot des Bayerischen Historischen Museums. Wieso hat man das jetzt der eingebaut? Warum sind sie jetzt nicht da? Das wurde im Vorfeld dieser Restaurierung prüft. Es hat sich einfach herausgestellt, dass der Einbau von so einem kompletten und reich bemalten äh, musealen, äh, barocken Tafel, äh, nicht äh, mietwohnungstauglich ist. Und darum ist es darauf gekommen, dass man einen einfachen äh, brett äh, für die Däfelung hier montiert hat. Was aber sehr reichhaltig geschmückt ist, ist die Decke. Äh, was gibt es zu dieser zu sagen? Die Rankenteche ist äh, sehr speziell, nicht wegen Motiv. Speziell an der Deche ist die sehr intensive und üppige äh, ähm, blaue Händenmalung. Im Fachjargon wird das als Malte genannt. Also die blaue Farbe. Was ist das Malte genau? Das Malte, ich habe hier ein kleines Muster, das ist ein modernes Muster. Es ähm, ist ein äh, synthetisch hergestelltes Pigment, das aus äh, Kobalt und äh, Glas in einem Schmelzverfahren hergestellt wird und anschließend fein gemahlen. Wir haben das chemisch analysieren müssen wir angenommen, dass es sich auch um das spezielle Pigment handelt. Für uns ist das sehr interessant weil das Pigment uns auch ein Hinweis auf die Stellzeit dieser der gibt. Weil ab 1710 ist das schwierig bewandelnde gemalte Pigment durch andere synthetische Pigment abgelöst worden und es gibt diese Hinweis darauf, dass die Decke etwa im Zeitraum von 1700 bis 1710 entstanden sein musste. Wir hatten die Gelegenheit, den Restauratorinnen, die wir hier im Hintergrund auch noch sehen, arbeiten, noch um etwas über die Schulter zu schauen. Nachdem die Restauratorinnen die Decke von den Gipsresten befreit haben, können sie sich jetzt der Befestigung und Auffrischung der Deckenmalerei widmen. Die Negatür ist dabei, die losen Stücke, die von der Decke herabhängen, mit einem Kleber einzustreichen und mit Stecknadeln zum Trocknen zu befestigen. Nicole Jenny bessert die Pfeilstellen, die die Farbe abblättert ist, aus. Nach der Restaurierung sind die ausbesserten Stellen klar von den vorhandenen unterscheidbar und gleichwohl wird sich ein harmonisches Gesamtbild der blauen Decke ergeben. Ein Teil der Decke ist nicht mehr vorhanden, und wird jetzt dünne freie, sich in die Gestaltung ins Gesamtbild integriert. So, wir sind schon fast am Schluss von dem wunderbaren Rundgang durch das Bondeli haus Eine letzte Frage noch an jean daniel Gross. Was macht das Bondeli Haus so Ja, Besonderes an diesem Haus ist sicher der Ort, was steht. Heute haben wir ja das Gefühl, es stehen jetzt mitten in der Stadt. Aber ursprünglich ist es vor den Mauern vor der Altstadt, gestanden. Es ist eine klassische Villa Suburbana, mit einem wunderbaren Blick in die Landschaft und mit einem eigenen Weinberg, wo hier unten am Hang angelegt war. 460 Jahre Baugeschichte, wir haben es gesehen, machen das Haus, und das ist mir wichtig, aber auch zu einem ganz aktuellen Beispiel. Nämlich zu einem aktuellen Beispiel für ein nachhaltiges, umwelt- und ressourcenschonendes Bauen. Besten Dank. So, das war's. es. Schön, seid ihr mit uns spaziert in das wunderbare Bondelihaus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt gut.